Also durch die Mailingliste ging das ja halt schon so ein bisschen durch. Ähm, Aufgegriffen eigentlich so von, ähm, von dem ähm, Thema oder die nächste gute die das Dorf getrieben wird, äh, das ganze Thema Beacon oder ähm, Apple hat es ja dann ähm, mit iBeacon eine Technologie vorgestellt, die ähm, quasi ja, aus deren Sicht NFC irgendwie ersetzen soll oder überflüssig machen soll, wie auch immer. Ähm, das sind äh, so kleine Sensoren, ähm, die über Bluetooth, Low Energy ähm, laufen, das heißt ähm, eigentlich mit äh, jedem Handy irgendwie empfangbar oder ähm, kommunizierbar, äh, was so mittlerweile im Markt ist. Das heißt, die Technik ist eigentlich verbreitet, ähm, was ähm, dem Thema sicherlich eine ganz gute Chance gibt, dass es ähm, irgendwo auch eine Verbreitung bekommt. Ähm, die Ansatzpunkte, die da hinter sind, ähm, sind äh, teilweise ähm, kommerzieller Art natürlich. Ähm, das heißt ähm, es gibt dann ähm, schönere Verkleidungen dafür, die dann irgendwo in äh, Läden untergebracht werden können oder ähm, in irgendwelchen äh, Museen und so weiter, wo man dann diese ähm, Beacons befestigt und ähm, dann quasi ähm, darüber ähm, am Smartphone halt irgendwelche ähm, Informationen zu einblenden kann. Paypal, das ist der Teil mit diesem äh, USG-Stick da dran, ähm, das ist die Version, die Paypal da drauf hat, die dann quasi äh, darüber ähm, eine kontaktlose Bezahlen ermöglichen wollen, wenn man einfach an dem Ding vorbeiläuft oder das Handy dran hält, wird da automatisch irgendwie was abgebucht oder wie auch immer. Ähm, noch mal ganz kurz, ähm, weil die äh, neue API von ähm, Apple ähm, mittlerweile auch ähm, das Ranging unterstützt, noch ähm, ganz kurz, also das Ganze ist jetzt nicht IOS basierend, oder zwangsläufig also, IOS getrieben, sondern ähm, genauso Android und äh, Windows Phone kompatibel. Das ist jetzt, ähm, Apple hat das halt quasi als, auf dem API auch irgendwie so ähm, bereitgestellt, dass ähm, das von, von äh, allen anderen Geräten auch unterstützt wird, die halt äh, Bluetooth Low Energy unterstützen. Was ähm, hier eben auch ähm, interessant ist, ist quasi, dass die Distanz ähm, zu diesem Deck auch mit ähm, in der API drin steckt, das heißt, ähm, bin ich jetzt ähm, weit weg von dem oder, oder nah dran, um dann entsprechend andere Informationen dann auch austauschen zu können. Also ein ähm, Beispiel ist halt, wenn man ein Bild das irgendwie ähm, festmacht, ähm, ist, kann man halt dann irgendwo die ähm, Informationen über der App dann ansteuern, äh, wie jetzt hier auf Mona Lisa, wie auch immer. Ähm, oder was dann irgendwo die Vision von dem einen oder anderen Dienstleister ist, die da natürlich schon drauf auf den Zug angesprochen sind, ist natürlich das Thema äh, Werbung. Das heißt, irgendwo am ähm, Point of Sale oder wenn man am Geschäft vorbeiläuft, in äh, einem gewissen Abstand wird dann eben, und, ähm, wenn man die App des Geschäftes oder irgendeiner andere installiert hat, entsprechende Nachrichten ähm, ähm, angezeigt ähm, mit Coupons und irgendwelchen Produktinformationen, wenn man halt nach dem Produkt ist, kann man das Produktvideo sehen etc. Und beim, ähm, rausgehen, das ist dann halt die PayPal-Variante wird automatisch bezahlt. Ähm, was ich ähm, auch interessant finde, ist, dass wenn mehrere ähm, Beacons im Raum verteilt sind, je mehr desto besser, kann man ähm, auch das Thema Indoor-Navigation auch mit abbilden. Das heißt, äh, man kann genau ähm, sehen, wo man sich im Raum befindet, weil eben diese äh, Distanz zu den Beacons mit ähm, äh, gemessen wird, wobei äh, das nur funktioniert, wenn es außer der draußen ist, weil irgendwo die Körperflüssigkeit und das Wasser im Körper halt irgendwie das Signal stört. Das heißt, man muss es irgendwo in der Hand haben, um dann äh, entsprechend damit agieren zu können. Ähm, wenn dem so ist, dass ähm, die ganzen Dinge mehr Verbreitung bekommen und überall ähm, eben auch ähm, ja, sich im Handel oder wo auch immer, in Museen, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Also wird, ähm, beispielsweise, wenn man in ein Taxi einsteigt, hat man automatisch ein Check-in. Man könnte einen automatischen Check-in hier machen an äh, dem Teil, dass was quasi, wenn äh, man daran kommt, weiß man genau, welcher Nutzer jetzt quasi das äh, Ding bedient oder aktiviert, wie auch immer. Es ähm, gibt halt verschiedene Ansatzpunkte. Ich finde es nur interessant, wenn wir... Ähm, wenn diese Dinge sich irgendwo verbreiten, vielleicht ein ähm, Thema machen, wo wir die ein bisschen hacken, in Anführungsstrichen. Das heißt, ähm, wir haben eine eigene App und könnten dann quasi Nachrichten hinterlassen zu diesem Biegen. Das heißt, wenn ein Laden irgendwo äh, das Teil da hat, bei, bei einem Produkt, dann macht man seine eigene Rezension oder irgendwas anderes ähm, zu, zu diesem Produkt, ähm, schickt es dann quasi auf unsere App oder auf unseren Server, um dann quasi äh, User-Generated-Content Dort zu hinterlegen. Also nicht das, was ursprünglich vorgesehen ist, äh, zu dem Beacon, was er laden möchte, sondern wo wir dann einfach ähm, eine Art ähm, lokalbasiertes Pinterest oder, ähm, oder Twitter oder sowas ähnliches machen, wo dann eben, ähm, wenn solche Dinge in einem Bus oder sonst wo auftauchen zum Bezahlen, dass man dann irgendwelche Kommentare hinterlassen kann. Also eine Art Tagging oder wie auch immer von, ähm, von diesen Punkten. Man könnte auch darüber nachdenken, eigene Beacons ähm, zu produzieren, und um die irgendwo zu platzieren, um dann Nachrichten zu hinterlassen für andere ähm, Laboranten oder wie auch immer. Ähm, das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt. Ähm, zu dem Projekt, was ich äh, vielleicht gerne so angehen würde mit euch, weil ähm, ja, ist, klar gibt es auch kommerzielle Ansatzpunkte, aber ähm, ich finde das eben gerade äh, interessant, das mal auf den Kopf zu stellen und dann eben das was die, die also Coca-Cola hat es wohl für die M2014 geplant, alle Stadien damit auszurichten ähm, mit, äh, mit diesen Dingern und wenn man dann quasi äh, die Hack, zumindest wenn ähm, unsere App dann installiert wäre bei den Usern, dass dann quasi andere Nachrichten einfach hinterlassen werden können zu diesen einzelnen Spots. Ja, das ist eigentlich so eine Idee und dann wollte ich fragen, ob jemand Lust hat, da mitzumachen oder nicht. stellen dass wir es vor, dass wir eine einfache ähm, App haben, ähm, wo man ein äh, Foto machen kann, vielleicht einen kurzen Kommentar und dann los ähm, und dieser Content, der da produziert wird, eben äh, zu diesem Beacon ähm, vernetzt wird. Und jeder, der quasi an die Beacon vorbeiläuft, bekommt dann quasi entsprechend ähm, die Nachricht, die wir hinterlassen haben, dort, dort angezeigt oder auch